Hey Leute, kurzes Gelaber, bevor das wieder anfängt. Ich möchte nämlich ein bisschen Info rausbringen, bevor ich das Video hier anfange. Und zwar äh, ist das Video nämlich eigentlich am 26.01. hochgeladen worden. Ist also ein bisschen länger her, das ist nämlich Anfang des Jahres. Und äh, manche fragen euch, ja, warum lädst du jetzt nochmal das gleiche Video hoch, jetzt viele Monate später. Ähm, das Originalvideo wurde down genommen, da ich... Äh, ich habe zwar Musik benutzt von äh, Avengers oder irgendwie sowas und von dieser Shrek-Szene mit den Avengers... War ganz okay, ne? Ist halt ein Claim, ist aber wieder noch online. Aber das Haupt, äh, ja, das Hauptshowcase, könnte man sagen, von dem Video, also den Klaus, den habe ich halt unzensiert dagelassen und alles dagelassen, nichts irgendwie äh, zensiert oder so. Ich habe auch nicht so viel da geschnitten in der Szene, habe so ganz viel drin gelassen und das wurde dann geclaimed. Dachte ich mir so, okay, gut, nehme ich das Video noch mal down, weil das ist eh gesperrt, kann sich jemand anschauen. Ähm, schneide ich ein bisschen was, mache ich so ein bisschen Spiegeleffekt und dann lade ich es nochmal hoch. Da ist aber dann wieder nur das Problem gewesen, es war für ein paar Monate online. Ich dachte mir so, okay, alles passt, mache ich ganz normal weiter. Es kam im März ein Video, es kam im April ein Video, es kam im Mai ein Video, aber dann irgendwie so im Juli, Juli oder so, da wurde das Video einfach random geclaimt. Einfach so gesperrt, meine ich, nicht geclaimt, weil das habe ich ja, mit den Avengers habe ich einfach, ähm, machen können aber das war anscheinend nicht genug um den klaus aufzuhalten mein video zu claimen und äh, ich habe jetzt etwas anderes ausdenken lassen ich werde nämlich das meiste von dem klaus video wegschneiden das heißt das video wird ein bisschen kürzer sein als es eigentlich war so zehn minuten oder so ich hoffe das ist insgesamt nicht so schlimm und ich hoffe euch gefällt die alte folge trotzdem noch ach ja mir fällt auch zum schluss gerade auf dass ich ja schon ein bisschen länger keine cringy dingy folge mehr hochgeladen habe ähm, nehmt das hier einfach als eure September-Folge jetzt am letzten Tag vom September und ja, viel Spaß! In the next of cringy -Dingy. Hey! Hey Leute, willkommen zurück zu Cringy-Dingy! Wir werden heute wieder auf eure super tollen Einsendungen reagieren und wir fangen an! Fidget Spinner Ordering Well, I am ordering a fidget spinner. And okay. Yeah. It will be fun to play with. It's gonna be blue colored. And of course. Cool. Ich wollte ich wissen. Ein Video hoch, glaube ich. Und die <lacht> glaub ich. Stelle heute ein Video. Ja, man schwimmt, man trinkt dann. Wie trinkt man Schwipschlauch? Das wollte ich schon okay, immer wissen. Nicht die ganze Flasche voll, weil oh. Halbe, oh, warum? So so geht's. Also ich wollte euch eigentlich zeigen, wie man Schwipschlauch trinkt, aber ich habe leider auf dem Weg schon mal Lust gehabt, habe die, die, die halbe Flasche schon mal leer getrunken und äh, deshalb trinke ich nur die Hälfte. Okay. <lacht> bei dem läuft, er bei dem läuft. Scheiße. Ja, <lacht> Okay. 1 2 3 4 5 6 7 7 Sekunden. <lacht> Krasser Junge. Also ich kann keine ganze Le Flasche leer trinken, aber ist auch okay. <lacht> okay. 1 2 3 4 5 äh fast 6 Sekunden. Gut. Schmeckt gut. Wenn in Deutschland wird bei Bod Tidimaldi und dann Okay, Krass. Danke, danke für den Tipp. Okay, 1 2 3 4 vielleicht 5 also oder so. Sprachen Deutschland, Französisch und Arabisch. Tolle Sprachen, Deutschland, Französisch. <lacht> Man kennt's. Noch der letzte Schluck kommt jetzt. Okay, okay, jetzt go, jetzt go Komm schon, schaffst das. Ich trinke die ganze Flasche. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Oh mein die Gott. Flasche. <lacht> die Flasche ist leer. Good okay. job. Ist mega geil. Ja, okay. Okay, mein Liebling ist Call of Duty Black Ops 3. Okay, wollte ich jetzt wissen. Und, <lacht> und wenn ihr will, wollt, dann zocke ich gerne mit meinen Freunden Dennis einen, die Fabi und noch andere. Ich grüße alle Dennis und, und Fabi ist da draußen. Ja, voll gut. Ich habe eine PS2. checkt euch, ich mache es noch auf YouTube, okay. Ja. So sieht es. Okay. Ciao! Boom! <lacht> so, ich soll mir das Ganze anhören. Let's Creep, Folge 34, Black Ops.exe. Ich werde nie vergessen, was ich in diesem Spiegel sah. Und ich werde nie vergessen, wie langweilig dieses Video war. Ich soll jetzt ernsthaft ein feiergoden video schauen? Ich hasse dich. Hat die in Five Nights at Freddy's nice. Camp? Ja, ihr wisst Bescheid, Leute. Ihr wisst Bescheid. Ja, ihr wisst Bescheid, Leute. Lasst gerne ein Like da und ein Abo da, weil die Folge äh, war bisher sehr langweilig. Ich Doki Doki Literal Club Wer will so ein Video? Da stand gerade drin. Warte, ich kann nochmal zurückspulen. So, hey, guys! It appears that a lot of you wanted a DDLCS Vines Video. Wer? Wer will sowas? Wer? Was ist los bei euch? Nein. Uh, well, Surprise! Uh, eure Nichtwünsche kommen war super. Okay, <lacht> man sieht noch nicht mehr den Text. Okay, super. Let's go. Okay, ich gebe mir das nicht noch länger, das ist zum einen mega asynchron, zum anderen richtig schlecht geschnitten und, nee. Es ist einfach nur richtig schlecht und scheiße. Und du willst jetzt ernst. Du, du willst es nicht wirklich, dass ich mir das Ganze gebe. Man versteht nichts, man vers ich verstehe keinen einzigen Joke, okay? Keinen. Wieder Gacha live, auch nö. Oh, zum Glück. Video nicht verfügbar, dieses Video ist nicht verfügbar, weil der Uploader sein YouTube-Konto geschlossen hat. Uff. Fahrer Klaus 2001, Blu-Ray-Rip. Grüße an alle zukünftigen Stablerfahrer. Dieses Video muss ich leider aus der green duty folge rausschneiden. Deshalb ich stattdessen ein bisschen rumgeschrei, was dieses Video darstellen soll. Viel Spaß. ETF Was? Was? Was? Was passiert hier? Ach Mann Klaus, schon eine zweite Tote. Alter. Alter, was gucke ich hier? Oh <lacht> Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit! Oh. <lacht> Alter! Was? <lacht> was? Was? Was? Was? Das kann doch nicht ernst gemeint sein, oder? Was habe ich wieder angeschaut? Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt zeigen darf. Ich äh, hoffe mal schon, weil es jetzt mich am Arsch Wie Mein RTL! Folgt mir auf Twitch, da mache ich momentan nur wieder sehr coole Livestreams. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Außerdem habe ich einen Twitter-Account und ich habe einen sehr coolen Discord-Server. Und ja, jetzt geht's weiter mit dem Video. Mein RTL! Christmas! ist das? Christmas is the greatest time of year But to enjoy it most, we need to get out of bed It only comes round once a year there is snow outside with some reindeer It's Christmas <gasps> your advent calendar has a chocolate for you though you might have school or work to travel to so asynchron Nein. Ich kenne das, ich kenne das schon. Oh Gott, was ist das für ein schlimmes Profil, Alter? Ja, es ist außerdem äh, Copyright und ich sag ja keine Copyright-Lieder oder irgendwas gecopyrightet. Ich kenne das schon, das ist. Es ist einfach richtig cringe. Es ist schlimm. Shrek doesn't have to high ground. Shrek. I have to high ground. I have the high ground. Oh Don't try it. You need to work on your so <lacht> I have a bad feeling about Dieses Olds ist <-Stars> noch im Hintergrund, Alter. <lacht> Shrek vs. Jedi Younglings Heute ist alles scheint der Tag des Schrecks, oder? <lacht> Wie schlecht der eingefügt ist This is the part where you run away. <lacht> Shreks funeral Avengers Endgame Version 2 track fucking dies no <laughs> <laughs> F. Oh. <lacht> Goku. <lacht> Transformers. Oh Godzilla. <lacht> One Punch Man. <lacht> Why? So. Obi Wan siehts. Anakin studs Ah, das kenne ich schon. Das ist cool. So, try it. I have to high ground. <lacht> das ist echt cool gemacht. <lacht> True, ja <reality. lacht> So, das war's dann für diese sehr kurze Folge von Cringy Dingy. Wir haben heute sehr viel von Schreck gehabt. Ich kann nicht wirklich sagen, ob jemand gewonnen hat, deshalb sage ich einfach nichts. Und ähm, das Video wird sich jetzt einfach von alleine ausschalten.